Ja, hi, und willkommen. Mein Name ist Daniel B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z. Kackort. Ja, so wo man kann es schon kaum erwarten, die seinem. Ist die ganze Zeit war Abspacken und ja, in der letzten Folge haben wir uns den Genio Force Kommando gestellt. Immer noch hatten ein, zwei Schwierigkeiten und ja, und ich werde jetzt ein bisschen einfacher. Wir haben unsere ganzen Seelenabzeichen mal ein bisschen schön gelevelt und ja, mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen einfacher. Hier haben ja, die Dragon Balls, sie warten hier auf uns. ja problem ist der problem ist freezer ist jetzt weg der ist jetzt gar nicht da, da müssen wir ausnutzen problem ist wie geht das schleicht irgendwo rum. was die beiden aber nicht wissen ja, die haben die eingebuddelt genau stimmt ich wollte schon sagen gehen die einfach liegen lassen und, und äh, so viel von free ignoriert Porunga erscheint. 入れ erscheint ja, wenn man ihn ansingt. I know a song that gets on everybody's nerves. Ich habe das auch nicht. Ich habe das auch nicht. Ich Ich habe Ich Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich そこに行ってんだ。ドラゴンレーダーで見つけた so ist es ein Gottes Sohn, der Nein. Äh, Goku, はい。クリーン。ご飯。そいつはおらじゃねえ。<笑><笑><笑> さあ、そんな。 Oh bitte nicht. だ。 ja wie geht auch andere kamotten an, Stimmt. ja im gino level 23 dieses level 26 oh mein gott ey. Und ja nicht so schwer habe ich mir gedacht Ey, ich hätte ihn doch Du warst abgeknallt, ey. Da brüdle ich mal mal unseren Vater. Nein, warum nicht? Ja, gemacht. Ja, aber übrigens... Wenn ich jetzt nicht äh, wüsste, was in Dragon Ball Z alles passiert und so, hätte ich mich wahrscheinlich jetzt ein bisschen gespoilert, weil in der enzyklopädie habe ich schon irgendwie einen Eintrag von martin busager saga song -Gohan bekommen. Das liegt wahrscheinlich da weil ich irgendwie Song-Oans äh, Seelenabzeichen da hochgelevelt habe in der letzten Folge. Ne? Also. Also die Dinger irgendwie hoch zu leveln hätte ich vielleicht noch nicht machen sollen, nämlich ich an. Ne? Ich weiß nicht so hoch, aber ja. Und der Eintrag, der hätte mich gespoilert, wenn ich jetzt nicht über dragon setzte. Ne? Ich sowieso, ich hat niemand als Spiel spielt, der jetzt nichts von der Serie weiß. laut game reviews sind anime spiele die auf animes basieren immer nur für fans das habe ich, ich schon mal erwähnt ne? das hat von an kurz unsere so reviewer so online von so spiele seiten irgendwie so tests abgeben und so ein call of duty das irgendwie jedes jahr rauskommt und immer genau das gleiche spiel ist irgendwie weil ich nicht so 90 prozent oder vier von fünf sternen oder irgendwie so was bekommt da kommt mal so ein Spiel auf eine Anime basiert, und ja, das Spiel wird jetzt nicht so gerecht, irgendwie die Story nachzuerzählen, und so und dann das ist nicht so gut und so. Und ja, das Spiel ist eigentlich nur was für Leute, die was von der Serie verstehen. Und das ist nur ein Spiel für Fans der Serie. Ja, echt ich mal, also sagen, dass dieses Dragon Ball Z Spiel. Dass die Geschichte von Dragon Ball Z erzählt. Nur was für Leute sind die, die Geschichte von Dragon Ball Z mögen. Das ist jetzt, boah. Deswegen achte ich auch nie irgendwie so auf so Reviews. Also ich gucke mir eigentlich nie Reviews von irgendeinem Spiel an. Ich tu erst nicht tue mich jetzt richtig irgendwie darauf festlegen, ob ich mir ein Spiel oder nicht. Weil die Leute irgendwie für Sachen abgeben das. Bin ich jetzt schwachsinnig? Ey. Guckt euch Gameplay und Trailers an und sie ist tot. Dann wisst ihr ja schon genug, was ihr über das Spiel wissen können Hey, pass auf, das ist mein Körper. Mein, mein, mein, meint mein, mein. Das hilft ja natürlich wieder die Frage aus, wie sagt Gino vorher aus? das irgendwie seine wahre Gestalt ist? Nee er ja, ist ja auch nicht gibt irgendwie so eine hintergrundgeschichte von dem und so der irgendwie mein körper von irgendeinem stinkreichen typen irgendwie so übernommen um beliebt zu werden das erst mal hat eingesetzt hat was gleich ich vom wort kommt ich irgendwie nicht. Wir gehen da schwächer als Genio, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt. Nein. <lacht> Einfach ein Froschstein geworfen. war dann ist darf ihm bloß niemand küssen so, das war's mit der Genio force vielleicht noch im letzten part so dran denken können irgendwann aber egal Bleibt nur noch Frieser übrig. Wortwörtlich. Ich もう。お前がそれを知っ da 時間まさか 5人 Oh ja. ja jetzt wird es ein bisschen schwierig für uns, habe ich das so Gefühl. <lacht> 大した時間もかからずに全開できるだろう。さて、貴様 <lacht> ja. え、corsa だ。布団の重さを感じねえぞ。肩も全然邪魔になりませんよ。自由に動きます。ご飯。獄を治療してる間に最長郎さんのところに行ってみよう。真論 Ein weiterer Fehler. Irgendwie machen voll viele Leute hier irgendwie Fehler. zaubern hat einfach mal Vegeta hochgeheilt. Vegeta macht ein Nickerchen. hat Stände am Leben lassen. Irgendwie machen die Leute hier dauernd Fehler in diesem Ark. Aber das ist eine Quest, gut. Ja, schon dabei sind Frieser ja, mal hier durch hm. automat Fliegen. So, ich will? ein paar schiffe kaputt haben wenn es geht da ist noch die quelle macht weiß nicht fest was hat mir hier? das ist so ein ja ich habe ich, ich irgendwas bekommen wenn ich die mal alle einsammle Ja ich meine, ich habe alles eingesammelt, aber ich habe nichts bekommen. Alles war. Okay, nein, hör auf zu düsen danke. Da ist auch noch was drin, war heiliger Text der Kampfkunst. Er hat wirklich die Tür gesprungen. Berlin ist höflich. Ich kann ja irgendwie nicht sehen viele Kugeln ich habe, weil ich ja nicht auf die Weltkarte irgendwie gehen kann. Auf ja, der Erde, da kann man ja irgendwie sehen, wie viele Kugeln man noch irgendwie. da hm. oder oh, das ist einfach so. Ein... Das sah irgendwie wichtig aus auf den ersten Blick. Hi. wissen ja, denn du... Sie müssen noch irgendwo sein. Die Freezerarmee, armee haben sie haben mich gefunden. Wir müssen ihn erledigen. Abgetrenniger kochmelone Melone, also ja, okay. Freezers, Freezersolaren sind alle nach Obst benannt. Ich weiß. Okay. Weil ich war, wollte mich herausfordern, wollte wirklich kämpfen. Verdammt. Ja, wir tun ja vor einige schütze ziehen, okay. War einfach. <lacht> ja, da einfach geben. Nein, aber, aber, aber. Ja, du bist ein Schwächling. Ich auf wir gewinnen, dass mich nur in Ruhe. Aber, aber was wollte jemand drehen, der am Boden liegt? Aber du stehst doch. Nein, das machen wir nicht dann lasst mich in ruhe ja Entschuldigung. okay oh wow, ihr habt tatsächlich auf mich gehört moment ihr gehört gar nicht zu, viel armee oder ich erkenne euch nicht Ach so du dachtest das wahrscheinlich wegen diesen uniform er hey, wollte mich etwa einigen ich dachte er wollt mir mich zurück zur basis bringen entschuldige verwirrung also lange nicht das noch mal macht man oh man moment warum entschuldigen wir uns bei ihm was macht ein freezer ein soldat der freezer also der armee hier draußen und warum machen andere soldaten die angst wie ich schon sagte ich dachte ich wollte mich zurück zur basis bringen ich bin ein prominenter koch bei der armee etwas sicher von mir gehört oder ich bin der berühmte koch melone äh, wir haben leider auch nicht von dir gehört was das, ich muss wohl noch an meiner berühmtheit arbeiten aber egal ich habe mich der Armee nur ausgeschlossen nur angeschlossen um zu diesem planeten zu gelangen gibt es nämlich Zugang zu besonderem Obst, das es auch hier gibt. Ich wollte es unbedingt haben, also habe ich mich von der Armee entfernt, um nach zu suchen. <lacht> da hat Angst, dass wir dich zurückholen wollten. Ich hatte keine Ahnung, dass es Obst auf Name gibt. in ihr mir helft, könnt ihr mit eigenen Augen sehen. Es ist kein Trick, ich schwöre es. Was meinst du, Krillin? Wie ich dich kenne, willst du den Typen wirklich gerne helfen, oder Songwon? Sieg für meine Ohren, vielen Dank. Also ich suche Ekelmelonen, Ajisa Orangen und nüsse Wo finden wir dieses Obst? Ich wüsste, wäre ich schon unterwegs, aber laut dem Computer fehlt sich die Melone im felsigen gegenden und die Orangen ziemlich skurril wachsen offenbar an den Wurzeln von Bäumen. abgefahren oder? Und die nüsse Richtig Rollumnüsse wachsen auf Bäumen im Hochland und zu reifen fallen sie runter und rollen weg. Also, findet sie wahrscheinlich weiter weg von den Bäumen, aber keine Ahnung, wo genau <lacht> sie könnten sogar ein bisschen meer rollen. Ja, kann sein. Da sollten ihr auch mal nachschauen. Findet jedenfalls alle drei Obstsorten, dann bekommt ihr eine Belohnung. <lacht> okay, finden wir die drei Absorten und sie yeah. ja, das bietet nicht hängen. Ich kann nicht feiern ehrlich. Okay. Wenn wir hier immer angezeigt wird. Irgendwo mehr. Äh, könnte nervig werden. Warum nicht? Irgendwie weniger Gegner jetzt durch die Gegend zu fliegen, habe ich das so Gefühl. Also rollen los. Wow, das Ding ist hart. Kann man die überhaupt aufknacken? So, nächstes. Ne, ja da sind Gegner. So. Was nein. Ich bin einsam. Ich bin nur das einsam. Ich will nur das einsam seine ecke nur sein geht sie ist ganz schleimig So. Und dann war weiter hm. wahrscheinlich wieder irgendwo drin ne? wenn ich jetzt so raten könnte in den felsen sondern genau oh gott ein sammeln an dieser orange ja das ist wahrscheinlich eine art orange. orange hat wie blume so sie jetzt haben wir alles okay geht es wieder zurück jetzt geht es wieder zurück da sein können hat da war drin war okay okay ah. getroffen keine ahnung Hi. wir sind zurück ich glaube wir haben alles gefunden nach du gesucht hast hey, gute Arbeit jetzt war jemand anscheinend richtig guten leute für den job mal sehen Ekel ohne ein Biss in den saftigen Fruchtfleisch und ihr köstlicher Saft schickt die Geschmack Reise in eine andere Welt. Wie die meisten Leute ist es ja nur eine leckere Frucht, aber eine bestimmte Spezies wird beim Essen in eine Art Rausch versetzt. Wow, oh, Das wusste ich nicht. Ein dieser Orange, aber die weiß ich nicht, süßer Aroma wird von frischem Orangenduft ergänzt. Natürlich schmeckt sie doch besser und ihr Weichhaut ist auch köstlich. Außerdem löst sie eine besondere Reaktion im Körper aus, die Kraft des Essenden vorübergehend um ein Vielfaches erhöht. Aber genau wie bei der e gibt es diese Wirkung nur bei einem bestimmten Spezies. Äh, du redest ständig von einer bestimmten Spezies. Welche Spezies meinst du denn? Hast äh, du dir etwa das noch nicht zusammengereimt? Warte. Genau, ich meine meine Spezies. nun hat die Echomonol und die Agisa Orange gegessen? Oh, sein ist viel höher als bisher. Hey, seht ihr? Ich habe mich übertrieben, als ich die Auswirkungen der Frucht auf den Körper beschrieben habe. Ich weiß es nicht. an und zwei gelegt Ha, was war ein tolles Gefühl! Jetzt geht ihr zwei dran. Boah. vielleicht Für gibt es den ultimativen Fruchtsaft. Was? Ah, dank meiner neuen Kraft bin ich jetzt stark genug, um diese Rollenos zu knacken. Ja, genau. Ich brauche die Ekel und die Argis Orange um die Rolle und das zu knacken. Aber die Melone wird den Saft mit ihren reichen Aroma ergänzen und der Duft der Orange wird das Getränk abrunden. <lacht> Köche habe ich nicht recht. Ha. Ha. Alles in Ordnung. Ja, mein Körper war wohl besonders anfällig für die Wirkung der Frucht. Jedenfalls ist der Saft jetzt fertig. Hier nehmt ihn als Dank für eure Hilfe zum hat den ultimativen Fruchtsaft erhalten. Danke. Oh, jetzt bin ich fix und alle. Ich glaube, ich lege ein kleines Pause, eine kleine Pause ein. Hoffentlich kann ich mit diesem zuteil noch etwas anderes leckeres kredenzen. Dieser Typ äh, steht wirklich auf Essen. Hm? Ja, ich dachte ich, dass er äh, gegen uns kämpfen würde. Ich auch. Ich hatte schon angefangen, mein Key aufzuladen. Er wirkte ich, als ob er was im Schild führte. Ja, und sein Lachen klingt nicht böse. Stellte mich so an. Lass das. Also ich weiß das. Ich ein berühmter Koch bin, aber ich werde jetzt ganz rot. hierher <lacht> In der Freezer Army gibt es wirklich seltsame Typen. ist ja, klar. Gut. Tschüss. Und Level up. So, bevor uns da weiter auf die Story stürzen, würde ich aber sagen, wir... Yeah machen mal diese ganzen schiffe kaputt hinauf und da irgendwas für uns winkt ja keine ahnung vielleicht eine trophäe wenigstens so. ich habe mal hier so eine das ist auch ein schiff das ist was rot ist warum sich das von hier aus aber ich mache ich mal irgendwie so sachen am suchen bin ne? ich meine chance nutzen während ich hier wenn ein bisschen fischen vielleicht aber das ist sehr nah da wo wir hin müssen hm, nein Hi. Ja, da habe ich die Quest gerade abgeschlossen. <lacht> rückwärtssprache ich werde Was ist Außer oh, so ist, aber in deutschen haben die einfach nur rückwärts gesprochen. Ich so mich um wünschen ohne Menschen Ah, mit den Schiffen kaputt machen wird wohl nichts. 少しは時間が稼げるからなは時間が稼げるかすごい速さ Okay, das war glaube ich nicht rückwärts gesprochen. Nein, ja. Ja, strach auf steroide so im grund spricht der mechanische dache japanisch und nicht nach mechanisch da war es jetzt gerade mechanisch hat jetzt nicht welches. Ja. Also, ルテミラルパンパリス Also, also spricht da japanisch und nicht amerikanisch das macht irgendwie gar keinen sinn ich muss den wunsch auf ihr amerikanisch auch sagen obwohl der dache deine sprache spricht was <lacht> そっち 1 ja, das macht keinen sinn müsste ungefähr so stark wie Thomas hat zu diesem zeitpunkt sein also, als er zur Erde gekommen ist. gleich ein bisschen stärker. Das ist eigentlich voll idiotisch, weil sie Piccolo wieder beleben, damit Gott wieder am Leben ist, ne? Wie Dragon Balls. Und dann macht er echt so ein Selbstmordkommando und geht auf Namik, dann wieder getötet zu werden. Hypere Mopara, Akkorol, Steno Nipiro, ist das? 2 ist, 2つ目, 2つ目, 2つ目, 2 2 Mio Ni klar. Erfahrungspunkte, wie blöd. フリーダが近づいてきてると思えばどういう<音声> <くそー>! <音声> Wieder wird er nur auf den Arm genommen. Kanneta, ja. Oh, auf Ja, natürlich. wir können erklären. Mama, Mama, Mama, so, das ist ein bisschen ein bisschen よし、それ rede いいん <音声>あ、死に。さ、最長王様<笑> <そ>、<音声> <は、う、音声> <あ、音声> やって ich bin ein bisschen schockiert. Ich Ich bin Ich ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich あ、ないぜ。当たり前たった 3匹の3人で戦えばなんと <笑> よく変身<笑> カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗 <な、なんだって? 恐れるな。ハッタリだ。そこまでは変わらん。laughs> Oh, totakata bayi, mo, ma, tak, händchen, sri, fisio, mo, katte, a, ist Henschin Schofrisa, Masse de in der ersten Form. <lacht> Na, na, na, na, Oh, God, ich weiß nicht so ja. so nicht gesehen wir haben sie die events sehr verkürzt statt irgendwie vegeta noch der ersten form ein bisschen kämpfen zu lassen gehen wir direkt zur zweiten form jetzt mache ich den voll schaden kampf gegen Freezer hat begonnen oh Gott. gucken wie schwer jetzt im laufe der zeit naja oh er ist ja halt noch relativ einfach gesetzt würde sagen der ist noch nicht mal eine herausforderung gerade Gott, der macht aber dicke Schaden, sehe ich gerade. Jedes Mal, wenn ich das sage, Aber es ist zweite Form, Gott. In die Fresse. Okay, das ging schnell. Währenddessen, の Kilometer entfernt. <lacht> Kann ich dir sagen? Es ist ein ist ein Kreta. Es ist ein Kreta. Es ist ein Kreta. Es Es ist die Kreta. Es ist ist oder の孫たちを助けようと ist でいる 村闇。一体 well, <laughs> Wenn man sich dabei, okay? Solche Zeit, werden noch ein Was? ist das? was ist Hmm, gebe es schon, oder? Wir machen Jetzt haben wir bekommen. Der Nagel! so jetzt Level 29! und wieder piccolo ich habe das gefühl ich werde nicht dazu kommen die Stift kaputt zu hauen da kann er mal versuchen da unten zu gehen weiß nicht Vielleicht kriegt er da irgendwann im Laufe hier zusammen. Oh, geht mir aus dem Weg. ist ein Schiff? Da. Sorgt für ja, ist gut. da oh, jetzt kommen die wieder mit so einem Kack. naja ja, vielleicht noch mal gucken, ob ich neue attacken lernen kann irgendwo so, am ende des parts ja noch ja äh, äh, äh. Äh. also weg angriffszone wurde aktualisiert heißt da kann ich noch ein bisschen kann ich eigentlich mit Piccolo fischen das habe ich noch nie gemacht ich habe sogar getroffen Okay, das Okay, auf hat. ein bisschen mehr Reichweite anscheinend. So Hat aus so dem Piccolo jetzt fischt, du sich jetzt auch so ein Zeiger ins Schwanz Piccolo ist zivilisiert und benutzt eine Angel. Sehr gut. Amerikaner fischt einen amerikanischen Fisch. Das ist irgendwo noch so ein Dingen. Warte mal. ist irgendwie so High... Und shops und so. nicht gerade bessere sachen zu tun habe ich du so auf wie mal so ein bisschen fischen so hier so heil dinger kaufen 10.000 tp 50.000 tp für habe ich denn so dp Zahlen sind so riesig, ey. 304.000, also 10.000 bringt ja eigentlich gar nichts mehr dann. Da fehlt mir noch ein Community Nail. So, jetzt wenn du Duma ich könnte piccolo hier einpacken ja ich überhaupt irgendwelche bonus hier wenig Krillin passt auch nicht mehr hier so rein nicht den ganzen irgendwann mache ich mir mehr, mehr Gedanken darum aber im Moment muss jetzt nicht ich meine Nail müsste eigentlich auch irgendwas geben ne ja, okay, so kampfmäßig voll blöde, aber was soll's So verkaufen? Warte mal, was kann ich denn überhaupt verkaufen. Ne? Wer jetzt mal eine gute Frage? Was habe ich denn? Man kann ich an den Bären. Ich brauche jetzt eigentlich. Was ja eigentlich hat ganze essen nicht das ist halt blöde irgendwie sonst weiß ich irgendwie gar nicht wie ich an geld Ich am ein schuhfoto ein tauschgegenstand wie die sind zu verkaufen okay machen wir mal kommen kaufen wir hier von. So. Was Nie, wie viel man braucht, ne? Gut. ich sagen, das war es für diese Folge. In der nächsten Folge wollen wir überhaupt nur hier, nee, ne? In der nächsten Folge werden wir uns dann ein bisschen ja auf Freezer stürzen und hoffen, dass wir den Kleinen kriegen in sein eine Milliardenform. Und ja. In dem Sinne sage ich, hier ist noch ein Schiff, da mache ich doch platt. Wo ist, ist noch weit entfernt, ne? Ja. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwie zu nah dran bin, ey. Ich gehe jetzt nicht nah genug daran, um die Sachen einzusammeln. Gut, vielleicht lauf ich noch ein bisschen mehr durch Namek, fliegt ein bisschen durch Namek herum, irgendwie so Dinger zu sammeln. So Drachenkugeln, Kugeln, ich nehme an, das geht ne? Und ja, <lacht> in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Angeln werde ich auch noch ein bisschen wahrscheinlich. So ein paar Sachen, welche so auf screen machen, jetzt nichts bedeutendes, aber ja. Gut, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch der Part gefallen. Wenn ja, das ein Like. ein Abo, einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Also in der nächsten Folge wieder, bald.